Hallo, ich hoffe es geht euch gut. Es ist Sommer und Sommer ist bei mir die Jahreszeit, in der ich mit Abstand am meisten lese. Liegt einfach daran, dass meistens irgendwelche Ferien sind, dass man Zeit hat, im Park oder im Urlaub liegt, auf der Decke. Und ja, wie könnte man die Zeit besser nutzen als mit einem Buch oder mit einem E-Book-Reader? <lacht> ich dachte mir, ich empfehle euch für diesen Sommer mal wieder ein paar Bücher, falls ihr noch eine Empfehlung braucht. Und zwar zum Thema Klimawandel. Denn das ist, glaube ich, aktuell oder bei mir auf jeden Fall das Thema, mit dem ich mich so am meisten beschäftige. Wir wählen dieses Jahr und ich glaube, wir haben allein schon in diesem Jahr und im letzten Jahr mitbekommen, was der Klimawandel auch für uns in gemäßigten Zonen wie Deutschland für Auswirkungen haben kann oder haben wird oder schon hat. Und um da einfach so ein bisschen mitreden zu können, lese ich darüber eigentlich relativ gerne und auch, nicht so wenig, würde ich sagen. Und deswegen dachte ich mir, ich empfehle euch heute mal fünf Bücher, die mehr oder weniger mit dem Thema zu tun haben. es ist auch ganz gemischt. Also da sind sowohl eher Sachbücher als auch wirklich so fiktive Bücher dabei, damit vielleicht für jeden was dabei ist. Und ich fange einfach direkt mal an. Das ist das erste Buch, das ich euch empfehlen möchte, Mikroorgasmen überall von Dominik Olberg. Dominik Olberg sagt vielleicht der ein oder anderen von euch was, der ist nämlich auch DJ und ähm, vielleicht habt ihr ihn schon mal auf einem Festival oder im Club oder so gesehen. Ähm, ist auf jeden Fall ein spannender Typ, der halt nicht nur DJ ist, sondern gleichzeitig auch ökologisch studiert, ich glaube sogar promoviert hat da drin und sich ganz, ganz viel mit Vögeln, Ornithologie beschäftigt und eben einfach mit der Natur und dem Erhalt der Natur und hat jetzt dieses, ja glaube ich, dieses Buch rausgebracht von der Raffinesse und Mannigfaltigkeit der Natur vor unserer Haustür steht darauf. Die Einleitung ist erstmal ein wirklich cooles Plädoyer für mehr Umweltbewusstsein und Umweltschutz und einfach also das, was ich mit rausgenommen habe, war so diese Idee davon, dass, wir, dass es der Erde egal ist, wenn wir sie zerstören. Also die Erde hat schon öfter mal miterlebt, dass eine Art ausgestorben ist oder dass es Brände gab oder was auch immer. Die kommt damit schon irgendwie klar, die erholt sich wieder im Laufe der Millionen Jahre. Aber unsere Art, die Menschen, die kommen damit nicht klar. Und ähm, das war eine ganz interessante Idee, mal auf dieses Thema zu gucken weil ich dadurch halt gesehen habe, wie unwichtig wir in diesem ganzen Gefüge sind und ähm, das wird da sehr, sehr schön klar. Und dann gibt es halt hier so relativ kurze Geschichten über bestimmte Tiere oder Arten, die hier halt auch so leben und die auch teilweise direkt vor unserer Haustür leben und die spannend sind, weil sie irgendwas Besonderes können oder weil sie irgendwie, ja, sich evolutionär so angepasst haben, dass sie klarkommen oder auch nicht mehr und ähm, es ist halt super schön auch gestaltet, hier immer mit den Bildern und so. Also ein sehr, man merkt, es ist so ein Herzensprojekt von ihm. Ich finde alleine die Aufmachung ist toll und ähm, auch ein sehr, sehr, sehr, sehr schönes Geschenk. Also ich habe es auch geschenkt bekommen. Ich habe mich unfassbar gefreut, weil ich es ja schon gesehen hatte und gerne haben wollte. Und ja, große Empfehlung. Das nächste Buch ist ein bisschen ähm, sachlicher, fachlicher, komplizierter. The Decade We Could Have Stopped Climate Change, Losing Earth von Nathaniel Rich. Ich habe es jetzt hier auf Englisch. Ich fand es auf jeden Fall nicht so eine, sage ich mal, Einschlaflektüre oder so ein, so, ein, so ein Wohlfühlbuch, was man einfach kurz runterliest, wie jetzt das, was ich euch vorher gezeigt habe. Ähm, obwohl ich das andere damit nicht schmälern will, aber ihr wisst, was ich meine. Also, dieses hier ist einfach ein bisschen technischer, ein bisschen komplizierter, vielleicht auch, weil es jetzt in diesem Fall auf Englisch ist, aber ne. Hier geht es eben darum, dass es eine Zeit gab, in der wir Menschen hätten Entscheidungen treffen können, die uns vor dem Zustand der Erde jetzt oder auch in Zukunft bewahrt hätte. Ähm, einfach so ein paar, sag ich mal, Meilensteine werden hier beschrieben, ähm, in denen eben Entscheidungen getroffen wurden, die nicht so zuträglich für das Klima waren. Ähm, das sind auch relativ kurze Abschnitte immer ähm, und dann eben... Immer so Zeitabschnitte, in denen dann geschrieben wird, okay, hier wird jetzt das entschieden oder hier wird jetzt das gemacht. Und ähm, hinten drauf steht, dass es halt hier nicht darum geht, wie wir jetzt die, den Klimawandel irgendwie ausbaden müssen, sondern wie wir überhaupt da reingekommen sind. Und ähm, ja, sehr spannend. Das nächste Buch ist »Noch haben wir die Wahl« von Luisa Neubauer und Bernd Ulrich. Ist gerade erst rausgekommen, ihr habt es vielleicht mitbekommen, Luisa Neubauer ist ja die Mitbegründerin von Fridays for Future in Deutschland und Bernd Ulrich ist, ich glaube, Vize-Chefredakteur der ZEIT. Und die beiden unterhalten sich über, hier steht ein Gespräch, über Freiheit, Ökologie und den Konflikt der Generationen. Und ähm, das ist sehr, sehr spannend, weil... Also ich finde, sowohl die beiden, die da eben mitmachen, passen halt gut, weil beide das Thema, oder beiden liegt das Thema Umwelt natürlich sehr am Herzen. Sie ist aber wirklich diese Aktivistin, die halt ja selber zum Beispiel sagt, sie macht eigentlich den einzigen Job, bei dem sie hofft, dass es den bald nicht mehr gibt. Und er vertritt ja in diesem Buch eher so die Seite der Medien und der Öffentlichkeit. Und auch eben dieser älteren Generation, die vielleicht mehr dazu beigetragen hat, dass es jetzt so ist, wie es ist, ähm, die unterhalten sich halt darüber und haben eigentlich beide das gleiche, die gleiche Absicht, aber denken eben auch anders darüber nach oder haben eben andere Ideen, warum, wieso, weshalb und wie wollen wir in Zukunft damit umgehen. Und dann geht es natürlich auch eben um die Wahl, um Merkel und um was dann danach kommen wird und wie das danach wohl so werden wird und das ist sehr, sehr spannend. Ich, was mir hieran besonders gut gefällt, ist, dass es halt wirklich immer so hin und her springt. Also es ist wirklich ein Gespräch zwischen den beiden und das macht es eben sehr, sehr angenehm zu lesen, obwohl es natürlich auch Themen sind, die manchmal nicht ganz unkompliziert sind. Aber die beiden schaffen das eben so runterzubrechen, dass man da mitkommt und dass man auch Bock hat, das zu lesen. Also... Ich kann es sehr empfehlen. Über das nächste Buch habe ich auch in meinem letzten Video schon geredet. Also falls ihr das gesehen habt, dann klickt einfach direkt auf äh, das nächste. Das ist Ismael von Daniel Quinn. Und ähm, ja, irgendwie ist es ganz schwierig, das zu beschreiben, worum es hier geht. Aber eigentlich ist es auch ein Gespräch tatsächlich zwischen einem Lehrer und seinem Schüler. Und ich lese euch am besten einfach kurz vor, was hinten drauf steht. Ein Lehrer und sein Schüler streiten über den Zustand der Welt. Wie konnte der Mensch das Paradies in eine Hölle verwandeln? Ismael, der Lehrer, weiß eine überraschend andere Geschichte der Evolution zu erzählen. Sie reicht zurück bis an jenen biblischen Tag, da sich der Mensch in mörderischem Bruderstreit zur Krone der Schöpfung machte. Übrigens, Ismael ist ein Gorilla. Also zusammengefasst würde ich sagen, es geht eben um die Themen Umwelt und wie die Menschen da eingegriffen haben und für wen sich die Menschheit eigentlich hält, wirklich, also so habe ich das mitgenommen, aber auch eben um das Thema Evolution, dementsprechend, und auch, es hat auch diesen göttlichen, diese göttlichen Gedanken mit drin, was haben die Götter damit zu tun, und so, also, irgendwie wirklich mal so ein Gedankenexperiment, so nach dem Motto, warum denkt eigentlich der Mensch, dass er die Krone der Schöpfung ist, weil die Qualle Denkt das ja ganz genauso. Und das wird hier halt so ein bisschen erarbeitet, eben in diesem Lehrer-Schüler-Stil. Und sehr, sehr cool. Also, ich habe es echt schnell durchgelesen, weil irgendwann hat es mich gecatcht. Und zu guter Letzt ein Klassiker, nämlich Die Pest von Camus. Kennen wahrscheinlich ganz, ganz viele von euch. Spätestens während Corona hat das Buch, glaube ich, nochmal so eine Renaissance erlebt, aber auch schon vorher war es ein Klassiker. Camus sagt wahrscheinlich den meisten was von euch. Ein französischer. Schriftsteller, der ähm, ja, weltberühmt ist und ganz, ganz wichtig für die Literatur. Ähm, und die Pest handelt eben davon, dass eben die Krankheit, die Pest, in einer Stadt ankommt. Ich habe gerade noch mal gesehen, es war anscheinend im Jahr 194 und dann wird die Stadt eben abgeriegelt und man möchte diese Krankheit ausrotten. Und ähm, es ist halt echt so, dass es wirklich Parallelen gibt zwischen diesem Buch und unserem Verhalten während der Corona-Pandemie und äh, ja, also es war, glaube ich, zu der ganzen Zeit Corona immer ausverkauft oder sehr lange. Es ist natürlich schon älter, es ist natürlich nicht irgendwie geschrieben wie jetzt das davor, Daniel, Quinn, Ismael, sondern halt schon noch eine Nummer gehobenere Sprache ähm, und gehobenere Literatur, sage ich mal. Aber jetzt nicht so, dass man denken sollte, oh je Camus, macht das überhaupt Spaß zu lesen oder so. Nee. Also das ist schon ein ganz normales Buch, an das man sich auf jeden Fall trauen sollte. Und ähm, man wird definitiv Parallelen erleben. Und wenn ihr euch fragt, warum denn jetzt das beim Thema Klimawandel, naja, weil eben so Krankheiten wie Pandemien, wie jetzt Corona oder eben auch sowas nicht seltener wird, ähm, wenn wir so weitermachen. Denn das sind ja meistens Krankheiten, die eben von Tieren auf uns übertragen werden. Und da wäre einfach in zwischen so drauf sind, dass wir eben Tiere nicht so behandeln, wie man sie behandeln sollte, nämlich einfach sie in Ruhe zu lassen, sondern irgendwelche Fledermäuse, Schildkröten oder was auch immer, was für Schuppentiere zu töten und zu verarbeiten oder zu essen, ist das gar nicht so unrealistisch, dass es das in Zukunft auch mal öfter passieren wird. Von daher, das Buch auch. Und das waren auch schon meine fünf Tipps für euch, ähm, Buchtipps zum Thema Umweltschutz, Klimawandel, ähm, ja, aus ganz verschiedenen Bereichen. Ich hoffe, dass für jeden oder jede von euch was dabei war. Schreibt mir mal gerne, ob ihr auch noch ein andere, einen anderen Buchtipp für mich habt, ähm, denn ich fahre jetzt bald in Urlaub und brauche noch ein Buch. Ähm, und ja, sagt mir auch gerne eure Meinung zu den Büchern, falls ihr sie schon gelesen habt. Und ansonsten ähm, hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss!